Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Bevor wir aber zum Gameplay können, kommen, möchte ich mich nochmal recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die ja, meinen Kanal über die ganzen Jahre so toll ähm, ja, unterstützt haben. Aber jetzt auch die Leute, die noch nachgekommen sind. Und äh, wir sind in der letzten Zeit, ist der Kanal echt gut nach oben gegangen. Wir sind jetzt bei 952. Also vielen Dank, Leute, die meinen Kanal so toll jetzt äh, unterstützen in der letzten Zeit. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Von daher. Vielen, vielen Dank. Dann möchte ich mich noch mal recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir hier ähm, ja, so toll gespendet haben. Ohne euch wäre es jetzt nicht möglich, dass ich mir die äh, Quest 2 leisten kann. Von daher vielen, vielen Dank. Äh, erstmal vielen Dank an Poldi mit 90 Euro. Und äh, ja, Ich war letztens beim Poldi, der hat meinen Vollautomaten repariert. Äh, der hatte ein paar Probleme und wer Probleme mit äh, seinem... Vollautomaten hat, Kaffeevollautomaten, der kann sich beim Poldi melden, der hat eine Homepage www.cosmotech.de, werde ich definitiv unten in die Beschreibung packen. Also der hat einen richtig guten Support, ihr könnt da auch Kaffeevollautomaten kaufen und äh, werdet da beraten und so weiter und so fort. Also lohnt sich definitiv, meine Maschine läuft wieder wie geschmiert. <lacht> also alles top. Ja, danke Via Mainz, danke Abraxa und äh, ja, jetzt hat noch der Adem gespendet von Rock AK Games. Und äh, Rock-AK-Games ist der Entwickler, der jetzt momentan an orkana Konflikt arbeitet, das ist ja so ein Command Conquer in VR und äh, das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, werde ich unten in die Beschreibung packen oder in die Infobox. Äh, also mir hat es richtig gut gefallen, ist momentan äh, noch nicht erhältlich, ist immer noch in der Entwicklung, aber selbst in der frühen Entwicklung macht das schon einen echt guten Eindruck meiner Meinung nach und ist ein Indie-Titel, ist eine Person, die das ganze hier programmiert, also äh, dafür funktioniert echt top und ich hatte meinen Spaß dabei. Und äh, da wird es demnächst mit Sicherheit auch nochmal noch äh, was Neues geben. Und äh, ja, das erstmal dazu. Leute, jetzt kommen wir zum Spiel Phasmophobia und äh, momentan eines der krassesten VR-Horror-Games meiner Meinung nach. Ist sogar ein Flat Game äh, als Flat Game spielbar. Also wer keine VR-Brille hat, hat hier auch seinen Spaß. Aber in VR ist das noch nochmal was ganz anderes und lässt ein echtes Blut in den Adern gefrieren, muss ich sagen. Und äh, ja, um was geht es sich hier? Wir sind ja Geisterjäger, aber nicht Geisterjäger, wie ihr sie kennt von Ghostbusters, sondern eher, ja, wer den YouTube-Kanal nicht kennt, die Geisterakten. ist ein deutsches Team, was immer in Spukhäuser reingeht und äh, ja, so... Versucht, Kontakt mit Geistern aufzunehmen mit ja, verschiedenen Hilfsmitteln. Und äh, in diese Richtung geht auch Phasmophobie nur dass äh, in Phasmophobie die Geister einen wirklich auch töten können. Das ist in Geisterakten zum Glück noch nicht passiert, also es wäre äh, schlimm, wenn sowas passiert. Also wer sich so ein bisschen mit der Materie äh, ja, mal be befasst hat, was es da alles für Hilfsmittel gibt, der wird die in Phasmophobia auch wieder entdecken. Und äh, ja, kommen wir mal zu den Hilfsmitteln, sage ich mal. Wir haben einmal als Hilfsmittel ja, die normale Kamera. Ja. Damit können wir ja, Geister fotografieren. Wir können Orbs fotografieren. Ähm, Orbs sind ja, ja sollen Geister sein, die man wirklich als kleine, weiße leuchtende Kugel schon mal auf Bildern sieht. Ähm, die können wir in Phasmophobia fotografieren. Dann haben wir natürlich unsere gute alte Taschenlampe, die ist äh, echt. Ja, mega wichtig in dem Spiel, weil es echt sehr, sehr dunkel ist. Und die Geister, mit den Geistern zu kommunizieren, geht meistens nur im Dunkeln. Und äh, ja, wir werden auch gejagt von den Geistern und äh, dann müssen wir echt Taschenlampe ausmachen und uns hinhocken und ganz leise sein. Manchmal hat man Glück, man wird dann nicht erwischt. Ähm, ja, wir hatten dann nicht das Glück. <lacht> wir wurden äh, erwischt und erledigt. Aber das seht ihr am Ende dann. Äh, war ganz, ganz witzig. Ja, dann haben wir hier noch ein Radio und äh, das soll die Geisterbox äh, ja, darstellen, sage ich mal. Und äh, in der Geisterbox werden die ganzen Radiofrequenzen ganz schnell hoch und runter gescrollt, sage ich mal. Und äh, dann stellt man den Geist Fragen und ähm, wenn man dann eine Frage stellt, soll es dann so sein, dass man ab und zu beim Durchswitchen der ganzen Frequenzen einzelne Wörter wahrnimmt, die der, die der Geist dann über diese Frequenzen übers Radio dann äh, hinaus schickt, sage ich mal. Und äh, in Phasmophobia kommen dann schon mal Deathskill und sowas. Und äh, ja, falls euch so, sowas interessiert, ähm, schaut definitiv mal den Kanal von den Geisterakten. Ich werde den definitiv auch mal in die, in die Beschreibung packen. Ähm, Gibt es ein paar coole Videos meiner Meinung nach, wenn man sich für, das, äh, ja, für die Sache interessiert. Ja, das haben wir aber alles in Phasmophobia und äh, müssen so dann den Geist entdecken, suchen. Und dann müssen wir Beweise sammeln, äh, um was es sich äh, für einen Geist handelt. Äh, da gibt es noch Thermometer, da gibt es einen äh, EMF, also Electric äh, Magnetic Field ähm, Sensor, sage ich mal. Der hat fünf LEDs und äh, wenn die fünf LEDs angehen, dann haben wir eine richtig starke Präsenz und äh, dann geht es auch teilweise in dem Spiel richtig gut ab. Dann haben wir einen Kruzifix. Wir haben Salz und äh, das haben wir aber alles auch noch nicht ausprobiert. Äh, eine Videokamera, die wir uns dann äh, positionieren können und wo wir dann wirklich auch in unserem Truck dann äh, die Videokamera äh, anschauen können, ob da irgendwas abgeht. Und ja Leute, also das ist echt ein krasser Titel meiner Meinung nach. Äh, ist in der Early Access, funktioniert aber... Für Early ist super. Also ich habe schon Titel gesehen, die echt schlimm funktionieren. Das hier ist ein Titel, der gut funktioniert. Lass uns mal einfach auf die Steam-Seite gehen. Und ja, hier sind wir schon. Und wie wir schon sehen, 9.273 Bewertungen hat das Teil. Und äh, davon 97% positiv. Das sagt eigentlich alles aus. Also dieser Titel ist indie titel ist, Es ist ein Entwickler, der noch ein bisschen Hilfe hat von ein paar anderen Leuten, aber ich glaube, Hauptteil äh, macht wirklich nur eine Person und das ist durch die Decke gegangen und ich finde es super. Und das Beste ist, dass man halt nicht nur einzeln zocken kann, sondern man kann in Koop mit vier Leuten zocken und äh, da gibt es jetzt ab Donnerstag, den 8.10. Oktober auf den drei flatingo kanal einen Livestream mit Hoshi, mit Chris, Reality und mit Zitronenarzt. Und ja, meiner, meiner, ähm, meiner Meinung nach, äh, meine Wenigkeit natürlich auch. Und äh, wir werden da auf Geisterjagd gehen zu Fiat. Und ich bin echt gespannt, wie das wird. Und ich glaube, das äh, kann echt gruselig und lustig für euch werden. Ja, wir haben hier Einzelspieler-Online-Koop-Modus. Wir haben äh, Unterstützung von Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen werden auch Unterstützt. Wir haben komplette Bewegungscontroller-Erfassung, also ähm, ohne Probleme funktioniert das auch. Türen sind meiner Meinung nach ein bisschen hakelig noch, aber das kann dann natürlich noch, auch noch verbessert werden. Es gibt Übersetzungen, also der Ton ist jetzt nicht übersetzt, aber die Oberflächen sind in Deutsch und das ist schon mal echt äh, sehr, sehr gut und wichtig. Und äh, ja, hier sehen wir noch alle anderen Sprachen, die noch unterstützt werden, aber die Hauptsprachen sehen wir ja hier schon, was für uns wichtig ist. Ja, das wäre es eigentlich erstmal. Ja, wir haben zehn verschiedene Typen auf äh, zehn verschiedenen Geistertypen, sage ich mal, und äh, ja, wir können wirklich, wenn wir sprechen, Kontakt mit dem Geist aufnehmen. Also man muss äh, einstellen, das kann man auch in, in den Optionen testen, ob das Mikrofon funktioniert und äh, ob das Spiel einfach äh, auch versteht. Und äh, dann wird das wirklich ins Spiel eingebracht und man kann mit dem Geistern kommunizieren. Ähm, ist teilweise zi ziemlich creepy, wenn man den Namen erwähnt und dann äh, von dem Geist und dann auf einmal irgendwas passiert. Ja, aber ich will jetzt nicht zu viel labern. <lacht> Lasst uns einfach das Gameplay äh, anschauen und äh, ja, ich wünsche euch viel viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei der Creep Patrol und wir haben heute einen Mitarbeiter dabei, den Tupac. We are. Hallo. <lacht> und zwar der Hoshi sollte mit dabei sein. Bei uns leider hat er sich heute krank gemeldet nach seinem Urlaub. Kennen wir ja von Kollegen. Ja. Und wir hoffen, dass er uns irgendwann mal wieder besucht und mal wieder beim Einsatz dabei ist. Aber den Tupac, der habe ich gut eingearbeitet. Wir werden jetzt den Geist finden und ich bin mal gespannt, wie es wird für ihn. Ja, wird bestimmt sehr heftig. Wir sind in einem alten Farmhaus. Mhm. Und äh, ja, hier sehen wir ja schon, der Geist soll Donald Garcia heißen. Ich bin gespannt, wo der auf uns lauert Und, äh, Also Strom, Stromkasten, dass du schon mal weißt, der ist ganz hinten im Haus. Also du musst einmal eine komplette Runde runterlatschen. Und da gibt es auch keine Tür mehr, dass man schnell abhauen kann. Also man muss dann komplett einmal rum. Theoretisch ja. Sieht nicht so gut aus. Oder sind das hier auch noch Türen? Das sind Fenster, oder? <lacht> ähm, also hier, es sind ja zwei Stockwerke. ja, ja, ja. Ja. ja. Das stimmt, das habe ich mir letztes Mal schon gefragt, ob das Fenster sind oder Türen. Ich denke mal, das Grüne sind Türen und das Rote sind die Fenster, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall bewaffnet mit Geisterbox, EMV und du hast genau. einen Thermometer mal gekauft jetzt. Ach, jetzt sehe ich sogar 16 Grad. Ja. 16,4. Theoretisch, wenn der Geist ist, müsste es ja komplett runtergehen dann. Genau. Würde ich sagen. Das ist cool. Zeigt das bei dir irgendwas an? Ne, auch nix. So. Ich hoffe, du siehst mal ein paar Orbs, das will ich dir unbedingt mal zeigen, das sieht echt geil aus. Sag mal, für die Leute, die sich schon allein für Geister, äh, Geister interessieren, ist das Spiel schon echt geil. Da gehst du auch mit einem ganz anderen ja. äh, Vorurteil rein, ne? Ja. Weil du weißt, was passieren kann. Ja, das ist das Farmhaus. Also ich finde das schlimmer wie das andere Haus. Definitiv, ja. Sieht, sieht sehr creepy -Schlüssel aus. Schlüssel habe ich mitgenommen. Muss du mal probieren, ob die Tür aufgeht? Ich versuch's. Mhm. Die Türen lassen sich noch ein bisschen beschissen öffnen. Na ja, gut, es geht. Und direkt dieses Beklemmende, wenn man hier drin ist. Okay, ich mach die Geisterbox an. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Da gar nichts, er erkennt mich gerade nicht. Wo bist du? Nichts erkannt, okay. Dann weiter. Gut. Hier ist schon mal der erste Raum. Hier geht es nochmal um die Ecke auch. Okay. Ja, da ist auch nichts weiter. <lacht> du leuchtest? Ja, hier sind sogar 18 Grad drin. 19 Grad. es wird ja mal wärmer. Ah, die haben geheizt. Achso. Wo bist du? Wo bist du? Also die Geisterbox erkennt mich teilweise nicht. Wo bist du? Wo bist du? Nichts erkannt, okay. Wo bist du, Donald Garcia? Wo bist du, Chris? Ich bin hier draußen. Okay. Hier. Ich habe nur mal die Hand gewechselt, dass ich meine Taschenlampe dahinter habe. Wo bist du, Donald Garcia? Alter. Wow! Jetzt ging die Tür. Also die Geisterbox erkennt mich nicht, aber er hat reagiert, ne? Also das Spiel versteht ja. mich. Alter Schwede, da ging jetzt nur die Tür auf oder war es noch eine andere? Aber ich habe keinen Ausschlag auf dem EMV, ne? Doch jetzt Okay, aber nur ganz kurz. Lass uns hier ich mal rein. rein. Ja, Müsstest du nochmal mal die Tür aufmachen. Die Küche. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Donald Garcia. Wo bist du? Gut, hier ist nichts. Also die Geisterbox ist ein bisschen bisschen buggy. Ja. Guck dir mal die alten Bilder hier an. Ja, ja, das ist schon... Wo bist du? Wie alt bist du, Donald Garcia? Passiert nichts. Ich weiß nicht, ob er im Wohnzimmer bleiben soll, weil da der Ausschlag am größten war. Wie alt bist du? Wo bist du, Donald Garcia? Die Geisterbox will bei mir nicht. Willst du die Geisterbox mal, mal probieren? Na, dann nimmst du das Thermometer. Ich lege dir mal hier hin. Wo bist du? Nichts erkannt. Gehen okay, wir noch mal hier ins Wohnzimmer. Äh... War der Teddy vorhin schon hier? Ja, und der, der war da, der war da. Sicher? Ja. Wo ist die Tür hier ausgerastet? Eine, eine, ein weiter, ne? Lass uns da nochmal gucken ja. und dann äh, checke ich da auch nochmal die Temperatur. Wo okay. bist du? Nichts erkannt, ne. Okay, das ist unser 6. LKW. Wir können natürlich auch mal hochgucken. Ja, müssen wir, ne? Ja. Weil hier hatte ich letztes Mal auch leider. das gefunden. Das lag da oben rum. Aber das hat noch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber wir haben jetzt überhaupt noch gar... Ja, gut. Die Tür ist Wo ausgeflippt. Nichts erkannt. Hier wird es wärmer. 20 Grad. Bis da oben, ne? <lacht> genau. Kannst du die Tür aufmachen? Ich habe mal ja. wieder die Hände voll. Oder habe ich auch noch... Ne, ich habe noch die Kamera. Wo bist du? Nichts erkannt. Okay, hier ist auch nichts. Richtig kalt ist es hier auch nicht. Ich mach die Tür auf, warte. Was mhm. oh, ist das großes Haus? Ja, ja, deswegen, das ist schon ein bisschen größer. Wo, bi wo bist du? Nichts erkannt. V habe ich auch keinen Ausschlag mehr. Das war ist jetzt noch nicht so stark gewesen. Nee, 2-0, aber die Wirkung war groß. Mhm. Okay, nächster Raum. Puh. Hallo. Ja, mal 17 wo Grad. Bist 16? Du? Wo bist du, Donald e Garcia? Ach, Donald. Donald Garcia, zeige dich. Kein EMV. Donald Garcia, wo bist du? Nee, hier ist auch nichts. Alter, war ich jetzt erschrocken? Das war nur das Holz rum. <lacht> Ach, okay, da haben wir noch mal einen, einen Speicher. Haben wir auch noch. Mhm. Okay. Ey, die Bilder, die sind hier echt hart, ne? Ja. Altes Farmhaus, ne? Ja, ja. Okay. Wo bist du? 18 Grad, 17 Grad. Ja, ist doch nichts Aufregendes hier. Ich will eigentlich mal, dass du dich erschreckst, ne? <lacht> also, mein Puls ist schon hart. Eine Grenze, also ein Arbeitsvertrag, Arbeitsvertrag hast du ja schon unterschrieben. Wo bist du? Nix, okay. Also, wenn hier oben nichts ist, ist er dann auf jeden Fall unten. Ja, das ist schon ein bisschen größer, die Bude, ne? Ja. Ja, deshalb hat er das andere Team auch nicht den Auftrag geschafft. Ne? Wo bist du? Nee, hier oben ist auch nichts. Ich habe auch kein EMV. Dann lass uns runter. Nee. Ja, also ich denke mal, dass es auf jeden Fall dann unten ist. Wo bist du? Geht Hinter ein mir, okay. Ja, ich ja. ich lasse dich schon nicht alleine. Das Problem ist, wenn man hier irgendwie den Ausgang ja. sucht, dann kann man sich schnell verlaufen. <lacht> na, na, das Haus musst du ja. schon einprägen. Und du läufst halt auch nur so langsam, das ist ja was. Und der Geist ist schnell. Achso, ich habe meine Taschenlampe verloren, das ist gut. Na prima. Na, auf der Leiter. Ah, das, war, das ist passiert, als du mich überholt hast hier, oder? Das? Wo bist du? Nein. okay. Ich Kannst du mal auf die Treppe leuchten? Haben wir haben ja hinten noch ein paar. Was du? Taschenlampe. Ob die auf der Treppe liegt. Taschenlampe. Hier ist nichts. Okay. Hier ist er. Ja? Ja, hier. Siehst du? Als der Chris mich überholt hat, hier ist das passiert. <lacht> wo bist du? Nichts Ach, erkannt. Komm, wir stellen uns nochmal hier hin. Donald Garcia, wo bist du? EMV ist ruhig. Gar nichts bis jetzt. Können ja, wir hier raus? Jeden waren ja noch da kommst Aber hier haben wir ja noch die paar Räume und dann haben wir eigentlich alle durch. Wo bist du? Es kann doch nicht sein, dass heute gar keiner drauf reagiert hier. Temperatur ist. Aber die Bilder, Alter. Ach so, hier, so, hier geht es, glaube ich, auch noch raus. War das da? Um die Ecke? Ja, ich bin, hier, hier kommt es, glaube ich, noch raus. Oder machen mal die Tür bitte auf. Ja, geht's okay, alles ja. Klar. Ah! Oh, oh, hier, hier war was, hier war auch. Oh, wo bist du? Was willst du? Der hat Kill gesagt oder bin ich bescheuert? Ich habe auch Kill verstanden. Eben V auf 4 oder 5. Ich konnte es so schnell gar nicht sehen. Wo bist du? Nichts erkannt. Der war jetzt hier hinten gewesen, ne, auf einmal. Ja. Hier haben wir noch einen Raum. <lacht> Aber Temperatur habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass die irgendwie runtergegangen wäre. Ich habe irgendwie nur so einen leichten Nebel gesehen. Ist zu. Oh Gott. Klar, so, da, da... ist was. Halt ein Schatten. Was? Alter. Krasse Scheiße. Alter, die ist weg. Hast du ich das gehört, dieses Geräusch? Gesehen. Nee, das hörst du da nur. <lacht> So. Äh, der, Schlüssel, der Schlüssel liegt hier irgendwo dafür für den Raum. Also, es scheint, ist eine Schattengestalt. Gut, einen Schatten haben wir gesehen. Keine Temperatur und EMV könnte auf 5 gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher, das war zu schnell. Alter Schwede. Wo bist du? Jetzt ist er wieder weg, ne? Also so einen Schatten habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Cool. Du findest bestimmt nicht so cool gerade, oder? Äh, nein, das war sehr beängstigend. Aber wir wollen den Fall ja hier auflösen, ne? Ja. Wo bist du? Ich habe eine Tür gehört, Chris. Ich auch. Und da liegt ein Schlüssel. Ach, das ist ja für den Raum. Kann man doch nochmal gucken. Hab ich. Oh, jetzt habe ich gedacht, da steht jemand, das scheiß Ventilator. <lacht> Aber von wo ging die Tür gerade? Das ist eine gute Frage mv V2. Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier ist Toilette. Nichts erkannt. Wir müssen einmal rum, ne? Oh, Taschenlampe. Ach du Scheiße, Schritte. Temperatur bleibt gleich. Psch, psch, psch, psch. Leise, leise, leise, leise, leise, leise. Licht aus. aus. Nichts mehr. Doch, Doch, ich wohl, ich wohl. Nee, das sind wir. Wenn du dich mal ein Stück bewegst. Wo bist du? Alter, das ist krass. Das okay, <lacht> wir gehen in die Tür rein, oder? Also, der ist nicht aufs Töten aus. Also, es ist noch keiner tot von uns. Okay. Nee, ich komme nicht rein. Ich höre wieder die hier in gerade. Das ist normal. Nee, das war sch vielleicht nicht der Raum. Du, das du, warte mal, die gingen auf. Also ich lege das mal kurz hier hin. Also ich krieg sie nicht auf. Das, hm. das sieht so aus, dass der Schlüssel hier nicht passt. Hast du die, hast du die Kamera dabei? Sollen wir die hier mal stehen lassen? Das halt... Oh. Licht aus. im EMV im kein Ausschlag. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay, komm, wir, wir gehen. Lass, Was lass, lass die Kamera mal hier. Ja. Ich würde die hier auf die, auf die Werkbank legen, wo der Hammer ist. Hier? Oder lieber hier hin? Da, da. Dann, dann können wir die eine Tür und, und oh. diesen Raum, diese Ecke, wo der Schatten war, auch sehen. Oder hier auf den Karton. Kannst du da auf den Karton legen? Dann hätten wir hier diese Ecke, wo der Schatten erschienen ist. Das habe ich natürlich noch gar nicht gesehen, so ein Schatten, ey. So. Okay. Geisterbox? Der Ausgang habe ich. Okay, dann komm. Donny Garcia, Töte Tupac. Töte Tupac. Nein. <lacht> die Tür war offen, oder? Ja, die war eben offen, die ist zu, ja. Dann können wir auch rausgehen, ne? Scheiße. Was ist los? Schritte. Die Tür ist zu. Oh, scheiße. Chris, die Tür geht nicht auf. Alter, das ist krass. Jetzt geht's auf. Okay. Boah, war das krass. So also, was habe ich in meiner Laufbahn noch nie erlebt. Also da will, dich nie, da will uns nicht töten. Ich habe jetzt wie so Puh. So ganz... Die, die ganze... Ja, genau, genau, das habe ich jetzt... Aber guck dir mal an, wie krass das ausgeschlagen ist hier. Also wir müssen unbedingt mit dem Fotoding noch mal rein. So, wir haben ja hier die Kamera gelassen. Genau, musst du noch... Maus umschalten, genau. Will er nicht bei mir? Da. Da. Ah, das Licht aber angelassen. Also, um Nee, das, das Licht haben wir nicht angemacht. Jetzt. Jetzt. So, Kann was haben wir noch? Mal alleine reingehen? Was haben wir. Boah. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Äh. Ja, das ja war ein hier. Da gibt's Kohle dafür, ne? Also, äh, Temperatur ich macht gar keinen Sinn. weil... Wir können was. Genau. genau Lass uns das mitnehmen. mitnehmen. Wild, ich würde ja sagen, dass einer noch. Hättest du noch Platz für das Kruzifix oder nicht mehr? Nee, ne? Nee, ich habe die UV-Lampe die UV hätte ich noch. Da, ja, die könnten wir nutzen. Warte ja, mal, da tausche ich die einmal. Dann lege ich die hin. Weil dann ja, haben wir ja, eventuell noch einen neuen Beweis. Oh, den Schatten hätten wir fotografieren müssen. Das war cool aus. Da glaubt uns der Hoshi doch nicht. Du Gehst doch mal freiwillig rein, ja. Wir müssen. Wir müssen. So, komm. Ist die Tür bei dir auch zu? Ja. Ja. Okay. Hallo. So kurz, walkie talkie check. Chris, hörst du mich? Ja, ja, geht, geht, geht. Aber ich sehe fast nichts mit der Lampe hier. Ja, ich leuchte, ich leuchte. Sobald du irgendwas wahrnimmst, mag ich ein Foto, ja? Soll ich mal ein Foto machen von der Tür jetzt? Ja, es, es blinkt, es blinkt. Wir müssen. Hier. Ich habe mein Buch verloren. Das ist schlecht. Scheiß Lichtflacker. Äh, Garcia, zeige dich! Nee, Tür ist wieder zu, ne? Das ist das Loch, aber vorher nicht hier. Nee. Alter! Soll ich ein Foto machen? Ich mache ein Bild davon, ja. Der, der will uns nichts tun. Der ist eigentlich friedlich. Sollen wir nochmal hinten in die Ecke? Wo bist du? Nichts erkannt. EMV ist ruhig. Gibt es noch nicht. Was ist denn das für ein Geist? Der tut uns auch nichts. der ist eigentlich friedlich. Aber scheiße, weil die das Geisterbuch jetzt nicht haben. Das habe ich bestimmt. EMV2. Wo bist du? Der will nicht mal mit uns reden. <här> ah, fuck, ey. Ist du tot? Ja, Leute. Ja, du musst jetzt alleine weitermachen. Ich bin alleine. Ja. Und Chris ist leider tot von uns gegangen. Ich werde jetzt versuchen, noch ein Foto zu machen. Chris, bist du bei mir? Dein Gerät ist noch ruhig. Mach langsam. Da geht das Licht an. Ich, ich halte mal ein bisschen, ein paar Minuten die Schnauze, da wirst du mal, wie sich das Solo anfühlt. Ich fühle mich schon Solo hier. Also, er wollte uns umbringen. Definitiv. Oh, ich habe gerade so Angst. Im ist ruhig. Okay, es flackert. Okay, Licht geht aus. Spielt mit mir. Kann immer langsam nur noch gehen. wieder an hinten. Leute, Leute, Leute. Da ist Chris. Komplett den Hals umgedreht. Wo bist du? Wo bist du? Nichts. Ich guck mal, ob wir unser Buch... Ja, warte mal, das kann ich dir ja... Ach nee, ich kann, ich kann nicht rausgehen. Ich guck mal kurz, ob das Buch drin liegt, weil ich würde gerne echt das Geisterbuch hinlegen. Nee, du musst mal in der Ecke gucken, ich habe das mitgenommen. Da liegt's, da liegt's. Ach, hast du. Und, und das, das lege ich jetzt dahin wo auch wo halt, äh, der Chris gestorben der ist. sagst du zur Stimmung vom Spiel? Sehr, ja, sehr heftig. Sehr, sehr also keine heftig. Keine Champscares oder so, ne? Das ist alles... Der macht auch Lichter an. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ich muss die UV-Lampe jetzt nehmen. Auch wenn ich dadurch weniger sehe. Aber vielleicht siehst du an mir irgendwelche Spuren. Aber es sah nicht so aus, ne? Nee. Dein, dein Kopf ist komplett gedreht. <lacht> Aber als Geist okay. lebt es sich nicht so schlecht. Licht flackert wieder. Ich höre Schritte. Ich sehe ihn sogar. Alter. Alter. Da kommt direkt auf dich zu. Da kommt direkt auf dich zu. Ah! Ja! Ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt. Die ging nicht mehr auf. muss so Discord wieder anmachen. Ich hab den gesehen, wie der angelaufen kommt. Jetzt hab, Jetzt ich, hab ich, auch ich auch. Oh, wir haben 10 wir haben Dollar. 10 Dollar ich, ich hab ein Foto von dem. Geil. geil. Oh, das ist, oh, das ist, oh, das sehen wir das? Hier, ja, Wir haben, wir doch, haben hier, doch Bilder hier Bilder gemacht. Hier, ja, hier, geil. So, so, so, so, so hab den ich auch den gesehen. auch gesehen. So sah der so so aus. Und der aus hat, hat so. Ich sehe da nichts auf dem Bild. Hier auf dem letzten. letzten. Auf dem? Ne. No? No? Ich sehe da eine Couch, das Wohnzimmer. Ne? Nee, du hast das, das was du, du gerade gemacht hast, hier. Ja. Da, da, das ist bei mir hier. Ach, das. Ach, das ist krass. Ja Leute, es ist ziemlich dunkel das Bild, aber ihr seht hier diese Kreatur hier, die Tür noch und hier in der Ecke habe ich mich ja hingekauert, ne? Weil die Scheiß äh, Eingangstür nicht mehr aufging. Boah, war das krass. Wie findest du das, findest das mit den Händen? Ja, ist schon, schon beängstigend, ne? Also, ähm, Aber hast du für, den, sich für den, ersten den ersten Einsatz nicht gut beschlagen, beschlagen muss ich sagen. Poh, ja, alleine war das nachher nochmal eine Ecke härter, ne? Wenn man da alleine komplett durch ist und man, äh, Ja, man hat hier den Kollegen nicht mehr, den es da hingerafft hat. Mhm. <lacht> Immer, schmied, schmied auch, mich, auch, auch, auch, nicht. auch nicht. Ja, aber was ja, auch so das Spiel ist geil, geil, ne? Mega, mega geiles Spiel. Also, als aber mich, auch, mich, mich interessiert auch, was die Zuschauer davon halten, von dem Game hier. Äh, Schreibt es einfach mal definitiv in die Kommentare. Und äh, ja, wir wollen ja jetzt eine richtige ja, Session starten, Session, ne? Genau, genau. Ja, ja, ja. Ja. Und da gibt es auch zusammen. da wird es auch definitiv Livestreams geben, wo wir das Spiel hier Tote. spielen, Tote wird es geben. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button natürlich nicht vergessen, beim Chris auf dem Kanal schauen, ne? Der ist unten auch verlinkt, der Hoshi ist unten verlinkt, Zitronenarzt und alle anderen sind auch so verlinkt, also definitiv mal rauf gucken, Like da lassen, Abo da lassen. So ist es. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.